Was ist die beste Unternehmensform, um ein Amazon-FBA-Unternehmen aufzubauen? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir einmal darüber, mit welcher Art von Gewerbe oder welchem Unternehmen du am besten dein Amazon-Unternehmen starten solltest. Und auch hier wieder ist das Ganze natürlich abhängig von deinem zur Verfügung stehenden Kapital und auch deinen Zielen, die du mit deinem eigenen Unternehmen verfolgst. Lass uns aber gerne mal die gängigsten Modelle anschauen, denn das sind auf der einen Seite das Einzelunternehmen, wenn du alleine startest, oder die GbR, wenn du das Ganze mit deinem Partner machen möchtest. Oder auf der anderen Seite die UG bzw. GmbH, also Kapitalgesellschaft. Und was was genau ist, das schauen wir uns gleich einmal an. Im Detail an. Detail Das heißt, wenn du jetzt gerade am Anfang stehst und das ein bisschen starten möchtest, dir aber einfach über viele Punkte noch nicht zu 100% klar bist, dann macht es durchaus Sinn, erstmal klein anzufangen. Primär geht es dir einfach darum, überhaupt erstmal den ersten Schritt zu machen und dich nicht vor irgendwelchen bürokratischen Angelegenheiten und Notargängen abhalten zu lassen. Und das kann für dich als Anfänger einfach zu komplex wirken, wieso du dann nicht in die Umsetzung kommst und eigentlich gar nicht in erster Linie dein bisschen startest. Und das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Und aus dem Grund möchte ich dir die Komplexität und diese Sorge vor vielleicht äh, ja, großartigen bürokratischen... Äh, Notargängen erstmal wegnehmen. Aus dem Grund kann es für dich wirklich Sinn ergeben, einfach ein Einzelunternehmen zu gründen, beziehungsweise eine GbR, also eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, wenn du das Ganze mit einem Partner machen möchtest. Ein Einzelunternehmen zu gründen, kostet circa 20 bis 50 Euro, je nach Gemeinde, je nach Stadt und das kann ganz einfach bei deinem zuständigen Gewerbeamt durchgeführt werden. Hier hast du einfach die reine Gewerbeanmeldung, die du erledigen müsst, musst und damit ist auch schon fast alles erledigt, wie gesagt. Und abgesehen davon, dass du nur einmal zum Gewerbe angehen musst, ist es bei der buchhaltung auch bei einem Einzelunternehmen deutlich leichter weil hier alles nach einem sogenannten Einnahmenüberschussrechnung sozusagen fungiert. Das heißt, einfach gesagt, wenn all deine Einnahmen mit all deinen Ausgaben verrechnet werden, dann ist das, was überbleibt, letztendlich der Gewinn, wenn du mehr Einnahmen als Ausgaben hattest natürlich. Der Nachteil eines Einzelunternehmens ist natürlich der, dass du natürlich persönlich haftest und nicht diesen Schutzmantel der GmbH genießt. Aber da wir dir sowieso empfehlen, eine Produkthaftpflichtversicherung abzuschließen, bist du hier eigentlich trotzdem abgesichert, denn sollte aus welchem Grund auch immer dein Produkt irgendwo einen gewissen Schaden anrichten, dann hast du hier trotzdem noch die Absicherung der Haftpflichtversicherung. Und der Schutzmantel ist also trotzdem äh, dadurch in einer gewissen Art und Weise noch gegeben. Wenn du aber von vornherein sagst, dass du äh, ja, vielleicht etwas größer an das Geschäft starten möchtest und schon höhere Ziele hast, dann macht es auch durchaus Sinn mit einer UG oder GmbH zu starten, weil du sonst später sowieso den Übergang vom Einzelunternehmen zur GmbH machen müsstest, wenn deine Umsätze dementsprechend hoch werden. Dann. Hier ist natürlich der Aufwand und die damit verbundenen Kosten auch etwas höher, denn bei einer GmbH beziehungsweise UG-Gründung ist es so, dass auch das Ganze beim Notar durchgeführt werden muss und die Kosten belaufen sich hierbei auf ca. 1250 Euro um den Dreh. Und abgesehen von diesem Schutzmantel, den du durch die GmbH erlangst, hast du auch noch weitere steuerliche Vorteile, die ab gewissen Umsatzschwellen letztendlich einfach ja, da mit sich kommen. Aber das besprichst du am besten auch mit deinem Steuerberater. Und zusammengefasst ist es so, dass du wirklich ganz einfach mit dem Einzelunternehmen starten kannst, um die ersten Produkte auf den Markt zu bringen und um auch mehr Kapital in deine Ware selber zu investieren, anstelle jetzt in den Notar, sage ich mal. Und wenn du mehr Kapital zur Verfügung hast und auch schon weißt, dass du mit dem Unternehmen vielleicht zeitnah nicht nur, 500 bis 1000 Euro mal im Monat dazu verdienen möchtest, dann kann sich schon definitiv eine GmbH-Gründung lohnen, wenn du da höher hinaus möchtest. Dazu ist noch zu sagen, dass der Umschwung von einem Einzelunternehmen zu einer GmbH letztendlich seitens Amazon mittlerweile deutlich einfacher geworden ist und nicht mehr so komplex, wie es noch früher war. Das heißt, auch dem Grund hast du hier einen weiteren Vorteil, einfach mal mit dem Einzelunternehmen zu starten und musst dir da über diesen ja, Switch vom Einzelunternehmen zur Kapitalgesellschaft nicht so viele Gedanken mehr machen. Und ja, das war es auch schon mit der Unternehmensform. Ich ich hoffe, du hast einen guten Überblick darüber bekommen, was für dich da am besten oder am meisten Sinn macht. Letztendlich kannst du das Ganze auch noch mit deinem Steuerberater, falls du ein hast, besprechen. Das Ganze mit ihm einmal durchgehen, da er deine persönliche Situation, deine persönliche Lage natürlich ja, deutlich besser einschätzen kann. Aber so grob hoffe ich, habe ich dir hier mal die Anhaltspunkte mitgegeben, ab welchem Punkt sich, ja, es, es Sinn macht, sich für welche Unternehmensform zu entscheiden. Genau, das war es auch schon mit dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.